Hallo und Willkommen zum zweiten Video, kurzen Video zu VFX-Alert Das sind wie gesagt kurzzeitige Signale Ich möchte in dem Video noch kurz die Filterfunktion vorstellen Das ist das letzte Mal ein bisschen zu kurz gekommen Und zwar öffnet man erstmal so ein Signalfenster wie das hier Das macht man indem man sich hier bei VFX-Alert anmeldet Hier auf Signale geht und hier drauf klickt Das ist eine Software kann man auch runterladen. So, dann geht hier das Signalfenster auf. Dann kann ich hier oben den Algorithmus aussuchen. Crypto, Forex Adaptive, den nutze ich momentan am meisten. Und Vx Trend Allgeme ähm, Algorithmus und Reversal Algorithmus. Bei jedem von denen hier ich jetzt mal den, kann man hier draufklicken und hier wählen, welche Werte man handeln will. Und hier die Signalstärke, die man mindestens haben will. Ich nehme immer die beiden. Jetzt ist wichtig, dass man hier auf Clear drückt und danach auf Add. Und jetzt bekomme ich neue Signale mit einer schönen Stärke. Ich habe hier jetzt ein neues Signal. Euro US-Pretty äh, Hier. Man sieht, das ist eines der ganz starken Signale zum einen. Zum zweiten ist hier viel grün. Das ist ein Aufwärtstrend. Das ist schon mal schlecht. Zwei nicht grüne. Das ist in Ordnung. Ich handle das jetzt nicht. Ich habe das lieber, wenn hier jetzt viel mehr Rot wäre. Das hier ist zum Beispiel schon ein bisschen besser eventuell. Viel Grün Aufwärtssignal, nicht ganz so stark hier. Ist jetzt auch schon eine Weile her. Die Charts spinnen irgendwie heute bei mir. Wir sehen, wir hatten hier ein Abwärtssignal. Das hätte hier auch funktioniert soweit, wie es aussieht. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt nicht gehandelt. Soviel zum Filter. Man sieht, bin ich hier bei Pocket Option. Ich habe hier jetzt noch drei laufen. Die sind gerade im Aus. Das ist jetzt nicht ganz so perfekt gelaufen. Aber ich habe hier schon 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Gewinner in letzter Zeit. Jetzt kommt es im Grunde darauf an, wie die hier abschneiden. Die aktuellen. Das sieht jetzt schon wieder ganz gut aus momentan. Die sind ziemlich an der der Grenze laufen, aber auch noch lange. Das sind alle 15 Minuten Optionen. Wie gesagt, zu empfehlen sind vor allem die 15 und 20, äh 15 und 5 Minuten Signale. Die Signale funktionieren bei Pocket Optionen ebenso gut wie bei Finmax oder bei anderen Brokern. Insgesamt ist es, wie gesagt, wichtig, dass man nur die starken Signale handelt und am besten noch hier auf die Trendentwicklung achtet, so ein bisschen. Um es nochmal zu erklären, jeder von diesen Balken symbolisiert einen Zeitrahmen. Das sind, glaube ich, 5 Minuten, 5 Minuten, 15, eine halbe Stunde und so weiter. Wenn wir ein 1-Minuten-Signal haben, sind vor allem die beiden hier äh, wichtig, oder die drei. Wenn wir ein 5-Minuten-Signal haben, die mittlere Und beim 15-Minuten-Signal die obere. So. Das ist im Mitgliederbereich von VFX nochmal genauer erklärt. Es ist, wie gesagt, keine, keine Garantie, dass man damit gewinnt. Man sollte die auch nicht einfach nur handeln, man sollte sich schon den Markt angucken! Zum Beispiel noch einen Blick auf die Kerzenformationen werfen! Nicht direkt handeln, sondern gucken ob sich der Preis vielleicht noch in die entsprechende Richtung oder bewegt und so weiter! Insgesamt finde ich es aber durchaus hilfreich! Sieht es auch so aus, als würde ich gewinnen? Mal sehen! Ich mache jetzt mal eine kurze Pause und warte die Optionen noch ab! Und schaue schauen was dabei rauskommt! So, jetzt sind noch ein paar Minuten vergangen! Die eine Option, die kürzeste! Die habe ich hier gewonnen wie man sieht! Zwei laufen noch, die sind auch bei dem Geld! Hier ist noch ein Signalbeispiel! Sieht hier aufwärts! Nicht ganz so stark! 65-60% oder sowas! Aber hier! Viel Grün! Leider ist hier ein bisschen rot! Das ist gerade bei 5 Minuten in der Mitte nicht so praktisch! Und hier ist noch ein Signal! Das ist ein Abwärtssignal! schon fast vorbei aber auch hier grün und rot ist nicht so gut hier das ist ganz schlecht 1 minuten nach unten und zwei eher gelbe und grüne auch nicht gut so habe ich dass man das ist halbwegs verständlich ist wie das ganze funktioniert wie gesagt eine Garantie gibt es nicht und es wird immer verlierer geben oder immer eine Reihe von Verlierern am Stück geben das ist das normal aber ich bin wie gesagt wirklich nicht schlecht zufrieden mit bisher. Vor allem halt die 15- und 5-Minuten-Optionen mit, mit den richtigen Parametern drum. So, wir haben jetzt noch eine Minute und 2 Minuten Auslaufzeit. Und da ist im Grunde auch kein Verlieren sich jetzt so. Das ist hier die eine, das ist hier die andere Option. Da haben wir schon eine schöne Distanz. Also das sieht nach zwei Gewinnern aus. Noch 18 Sekunden bis zu einem. Und dann bin ich insgesamt, sieht es dann wirklich ganz gut aus. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Optionen, 12 Optionen. Und davon 1, 2, 3. Und davor war auch noch ein Verlierer. Sagen wir 4 Verlierer, also eigentlich 3 Verlierer. Das macht dann schon die gute 60%. Hier haben wir ein sehr schönes Signal zum Beispiel. Aufwärts 15 Minuten. Und fast alles grün, mehr oder weniger stark. Und das sieht auch gut aus. Zum Beispiel. Hier dauert es jetzt noch 13 Sekunden, bis zum hoffentlich gewinnen. Das hat sich schon wieder gegen mich entwickelt, aber na. Gewonnen. Ganz knapp, aber gewonnen. Also wie gesagt, dann komme ich auf gute 60% in dem Fall, eher 66, 70, sowas in 75 sogar. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte zeigen, wie man den Signaldienst am besten benutzt. Man kann ihn auch am besten noch mit einer eigenen Strategie kombinieren, mit Schadformationen und so weiter. Und dann ist es ein wirklich hilfreiches Tool, finde ich persönlich. Dafür, dass es kostenlos ist, beziehungsweise die AD, die Kosten jetzt ein bisschen mehr Signale, aber insgesamt finde ich ganz schön. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.